Boah, der Wecker war hart, ne? Mitten in der Nacht. Hat, so hat sie auch wieder gestartet mit einer geilen Windsurf-Session. Ich bin direkt äh, vormittags raus, weil die Welle dann noch nicht so groß war, wurde aber dann auch schon groß. Da bin ich irgendwann runter, weil es mir dann doch ähm, für meine Windsurf-Skills ähm, dann zu heftig wurde. Ja Aber du hattest richtig Spaß noch, vor allem abends mit dem Abendlicht. Abendsonne, bis die Sonne weg war, warst du auf dem Wasser. Herrlich, also ein guter Start in die Woche von mir. Ja. ja, wir stehen noch immer am gleichen Spot und es ist verrückt, wie schnell diese Welle sich abbaut. Jetzt ist es einfach richtig, richtig flach. Kaum eine Welle kommt noch rein, also eine ganz andere Welt. Sollte man Na nicht ja. meinen, dass es der gleiche Platz ist. So, sowieso auch, weil äh, vorhin, oder wo die surfing gemacht stand, das voller Surfer. Also jeden Platz war belegt, überall lag Surfmaterial. <lacht> und jetzt? Kein Mensch. Kein Mensch. Ein paar Leute, die hier irgendwie einen Kaffee trinken da vorne. Ja. Und du machst mir jetzt Müsli, äh, nicht Müsli, Frühstück! Paninis! Nochmal abschließen, äh, wir machen Paninis, schön Käse, Schinken, Warmen. bin gespannt, wir haben nämlich kaum mehr was, wir, wir müssen einkaufen. Haferflocken oder müsli mehr. Deswegen. Oder Obst, wir haben nur noch Zitronen. Genau, wir müssen echt dringend einkaufen heute, aber Paninis haben wir noch und das mache ich dir jetzt. Hammer, ich bin gespannt, was du zauberst. Und dann lassen wir es hier äh, voll gemütlich ausklingen, weil es ist die letzte Woche auf Sardinien, oder Woche, nicht mal mehr. Ja, nur noch zwei Tage. Ähm, Mittwoch ganz früh um halb... halb sechs? Schon? Nee, halb sieben. Halb sieben geht die Fähre, aber wir müssen zwei Stunden vorher da sein. Das heißt, es wird früh aufstehen. Das heißt, da geht es dann schon wieder zurück. Und gut ist übrigens, dass wir nochmal geguckt haben, wann unsere Fähre fährt. Weil wir haben, seit wir auf der Insel sind, haben wir gesagt, wir gehen donnerstags auch, weil wir sind donnerstags mit der Fähre hergefahren. Wir waren uns so sicher, dass wir donnerstags auch wieder fahren. Wir wussten auch das Datum, der 13. Wir waren uns so sicher, es ist ein Donnerstag und Kai hat zum Glück noch mal geguckt, es ist ein Mittwoch. Voll gut, anders wären wir einen Tag zu spät im Hafen gestanden. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass man irgendwie davon ausgeht. Ich weiß, wir hatten das damals, als ich ähm, noch als Kind mit meinen Eltern, waren wir in Griechenland auf einer Insel. Und da haben wir genau das gleiche gedacht. Ähm, ja, an dem Tag geht unsere Fähre, standen wir am Hafen und hieß es, ja, ihre Fähre ist ähm, gestern gegangen. eigentlich also immer noch mal davor gucken, auch wenn man sich richtig sicher ist, lieber... Zweimal geguckt, damit auch nichts schief geht. Kate, dein Panini ist fertig. Oh, Hammer. Ich bin gespannt, was du gezaubert hast aus dem, was wir haben. Wow. Danke. Bitte, guten. Nein. Zu warm? Der Panini war herrlich und jetzt Kaffee. Er hat Kaffee gemacht. Ja. Und äh, ich hinter dem Bus gesetzt. Ne, weil Aber draußen ist jetzt Wind und die kommt aus dem Nordosten und ist schon echt frisch. Ne? Ist richtig frisch. Und ja. vor allem war das sehr unerwartet. Ich habe mich auf einen warmen Tag ohne Wind gefreut. Jetzt ist es schon wieder kalt. Aber kalt kann man nicht sagen. Du sitzt in kurzer Hose. In der Sonne ist das richtig angenehm. Das jetzt also. haben wir halt keinen Blick aufs Meer. Ne, das ist das ein Nachteil, aber ja. Genießen wir den Kaffee ja. und dann geht's weiter vor uns. Schön. Hey Kate, wie heißt es hier? Ich bin mir nicht sicher. Nee. Wie heißt es hier? Ja, sowas, Was ne? Castellardo oder so? Wie das heißt Castelsardo. Castel okay, wir haben es. Und da ist eine schöne Bucht, das ist ein Zipfel. Wir stehen am Hafen geparkt und laufen jetzt hoch, weil ich habe eigentlich ähm, mal wieder Lust auf Eis. <lacht> Was heißt mal wieder? Wir haben, wir haben wenig Eis gegessen. Keins, ja. nee, in It Italien noch gar keins. Es wird also, höchste wirklich? Zeit für ein italienisches Eis. Also, adiamo. unser Eis ich <lacht> schnell essen es weggeht. was hast du gewählt? Nuss und Cookie. Nuss und Cookie? Mh, oh, das ist schon nicht mhm. schlecht. Ich habe drei, ich bin schon voll dran. Und jetzt nehmen wir unser Eis mal mit hoch auf der Bucht, ja. hätte ich gesagt. Ja, also guten. Mhm. Die Tour ist beendet. Und da suchen wir uns einen schönen Stellplatz aus. Okay. Schön. Und wir haben unser Plätzchen für heute Nacht gefunden. Ist auch nur 18 Minuten von Porto Torres entfernt, wo unsere Fähre auch geht. Das heißt, es ist nicht weit und es ist herrlich. Richtig schön. Hey, du hast dein Plätzchen auch gefunden? Genau. Altersgerecht. Wie meinst du altersgerecht? Ja, dass ich nicht, der alte Mann nicht im Sand sitzen muss, sondern schön auf seinem Stuhl. <lacht> schön, ja? Ja. Nee, ist nur falsch ausgerichtet. also der Blick aus Meer wäre besser, ne? Kannst du ja umdrehen. Ja, aber es gibt schon schön im Sand. Ja, nee. Gibt schon was. Wir gleich in die Düne. Was lesen? Ein ja, wir machen heute Ruhetag. Ja. Hey, Dann. Was Out of geändert? Ja, das ist doch besser. Aus dem Wind? Aus dem Wind. Im Sand. Im Sand. Du bist schon ganz paniert. Hier. Ah ja. <lacht> <lacht> Oh. Guten Morgen, boah, der Wecker war hart, ne? Mitten in der äh. Nacht, furchtbar. Und im Nachhinein hätten wir gar nicht so früh aufstehen müssen. Weil, man sieht es, es ist schon hell und... Gut, ähm, ist immer noch nicht da. Nee. Eigentlich sollte es jetzt schon unterwegs sein, das ist schon. Wie spät ist es schon? Es ist schon Viertel vor sieben. Es sollte eigentlich um halb sieben losfahren, aber es ist noch nicht mal da. Und es hieß, man soll mindestens, zwei, mindestens zwei Stunden vorher ähm, da sein. Das heißt, wir waren pünktlich um halb fünf dort. Kein Mensch da, alles dunkel. Ja, uns boot ist jetzt immer noch nicht da. Als Entschädigung gab es einen Kaffee umsonst. Ich habe mir dafür eine Cola geholt. Hoffen wir, dass es bald kommt. Ja. Das Gute ist, wir haben eine Kabine, die machen wir später einfach dunkel und dann holen wir ein bisschen Schlaf nach. Hat machen es genau. haben ja. wir, und wir haben es gemütlich, genau. haben genug Essen, genug Zeit zum duschen. Ja. duschen. Ja, ja, auch. Ja. Und wir haben genug Zeit, keine Eile. Ja. Also Gut. entspannt. halb acht zwei stunden nein eine stunde nach dass wir eigentlich losfahren sollten ich habe das Boot gesehen zumindest äh, der große Schorstein da gerade der Hafen rein hinter mir da sieht man es vielleicht zwischen der Auto durch wir stehen gefahren und äh, louis sieht super süß aus also zwischen die großen Wohnmobil stehen Leave a The countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand? That yeah, we only get one life I wanna make a count, honey, come on now and take it. Kate's da. Oh, endlich. Ich hoffe, dass wir schnell drauf können und dann in die Kabine. Ja, nochmal. Es riecht hier. Ich hab schon Brötchen. Drin. Ja, gar nicht so schlecht, ne? Ja, Diesmal ist mal Gruß Barcelona. Was? Ich hatte letztes Mal Gruß Roma und jetzt ist Gruß Barcelona. Es ja, geht ja auch zurück nach Barcelona. Ja, Macht Sinn. letztes Mal nicht nach Rom. <lacht> <lacht> Roma. Jetzt war es besser. Also, ich muss den Käppchen abmachen, weil sonst fliegen die Haare, äh, der Käppchen nicht mehr von Bord. Und, äh, ja, wir schauen uns nochmal kurz an, wie wir weg Und dann äh, machen wir ein Schläfchen im Kabine. Genau da kommen wir her. Da ist Stintino, wo wir gestern noch gesurft haben. Und wir fahren hier um diese Zipfel. Und dann geht's links und haben wir zum Glück Rückgewind ja, ich hoffe, nach Barcelona. Ja, Ja, das schauen wir mal, wie schaukelig es wird. Ein bisschen schwach habe ich das Gefühl. Ja. <lacht> geschafft. Was ist es? Halb elf? <lacht> ja. Halb elf? Ja, nee. Also elf ist es schon. Elf schon. Ah, oh, Verspätung, auch noch angekommen. Also. Ja, wir können gleich runter. Es geht los. Wir sind wieder in Spanien. Spanien. Ja. Wieder. Hammer. Mega. Geht weiter. Ab, weiter ins Norden geht's. Ja. So, jetzt stehen wir hier auch noch still. <lacht> ja. Ich weiß nicht, was los ist. Es lief gerade noch, jetzt steht still. Ich weiß nicht, was, was alles abgeht. Ja, schauen wir mal. Wenn wir noch vom Boot kommen. So, angekommen in Barcelona. Ciao, ciao, Boot. Ciao, für now. Oh, Jetzt stehen wir hier nochmal in Stau. Und genau da standen wir vor sechs Wochen. Abends um diese Uhrzeit. Und Stimmt. wollten aufs Boot. Du machst dich warm? Ja. ja. Wir sind äh, nach Palz heißt es hier. Ne? Ja, richtig. Wunderschön. Gefahren. Wir sind gestern direkt nach der Fähre noch anderthalb Stunden aus Barcelona raus und sind dann um 1 Uhr nachts ins Bettchen gegangen, ja. haben herrlich geschlafen. Super. Und was mir aufgefallen ist, direkt wieder, es gibt wieder Mülleimer. Überall. Ja. Und, und nicht Musik. zu wenig. <lacht> Wir waren heute Morgen schon äh, kiten, oder ich war kiten, Kai hat den mit probiert. War zu wenig, ist zurück, hat abgebaut, hat auch Kiteil geholt, ist das Wasser. Und dann war der Wind auch wieder weg. Ja. Also du hast mehr umgebaut, wie gestern du gefahren bist. Genau, es lief ich nicht so. Ich bin aber schön gefahren. Jetzt hoffe ich aber, dass es läuft. Ja, Wind ist weg, Wellen sind noch da, Kai geht surfen heute. Yeah. Mm -hmm. Oh, ja, Natürlich, ja, ja. <lacht> äh, nee, ich habe schon Spaß gehabt. Im Wasser sein ist ja immer gut, aber ich hatte es besser erhofft. Ja, war schwierig, ne? starke Strömungen starke und so. Strömungen und die, die zieht dann richtig so hohl und dann direkt weg. Gut. So richtig auf die Sandbank und es ist nicht so einfach, damit mit der Voll die zu machen. Ja, naja, egal. Aber essen? Essen, Essen, Essen. essen. Ja. Erster Abend wieder in Spanien. Und wir machen aber noch mal richtig italienisches Essen heute. Burrata. Burrata, was ah, so Büffelmozzarella, glaube ich, ne? Mhm, mit so Salat gut. als Vorspeise und Bier aus Sardinien. Richtig leckeres sardinisches Bier. Sagt man richtig. das sardinisch? Herb. Herb. Herb. Ja. Herb. Und dann gibt's frische Tortellini noch oh. mit Sahne, Fenchel, Zitronensauce. Also ich kann nicht bauen, dass es mich schlecht geht. Nee, auch wenn deine Session nicht die beste war, <lacht> das macht alles wieder gut. Ja. Dann schneid mal durch die Hälfte. Mhm. Oh oh. Oh. Oh. Boah. Wir haben das einmal mit Franzi und Jonas gegessen und es war so geil, das mussten wir jetzt noch mal kaufen. Der ist nämlich so ganz weich und läuft so aus. Mm. Mega. Hast du jetzt mehr wie ich? Nein, nein, natürlich nicht. Mehr. Du hast doch verteilt. Stimmt. Dann teile ich die Teller kurz. <lacht> nee. Okay, oh, ich ein muss guten. noch drehen, der Tisch. Naja, ja, dann habe ich doch den anderen Teller. Mhm. Einen guten. guten. Zweiter Gang. Mit Fenchel, Sahne, Zitrone-Sauce. so. es schmeckt. Sieht jetzt nicht so farbenfroh aus, muss ich sagen. Nee, aber es riecht sehr gut. Also schmecken tut es bestimmt auch gut. Schmiede. Okay. Famos a la Playa. Ja, oh, ist das egal. Ich kann die Schuhe an. Naja, wir sind gleich hier auf dem Strand. Wir sind. Eine Bucht weiter? Genau. In. Äh, bei Rossas die Bucht. Äh, da ist La Sampere, Pescador und so und ganz oben ist jetzt Ewige Sandstrand, also richtig schön. Und wie ihr sehen könnt, es ist heiß, warm. Ey, pff, fast schon zu warm. Wir sind die Wärme nicht mehr gewohnt. Ja. Ist echt, aber ist auch schön. schön. Noch ein bisschen anpassen. Ja. Der Wind ja. kommt langsam. Wir können uns äh, langsam bereit machen das Wasser gehen. Ja. Und hier werden wir die nächsten zwei Wochen verbringen. Kais Schwester ist schon auf dem Weg mit Family. Da freuen wir uns. Und eine Woche später kommen seine Eltern. Ja. Dann haben wir Family Time zusammen auf dem Campingplatz mal wieder. Genau. Ihr wird auf jeden Fall miterleben, so wie immer. Wir ja. bleiben dran mit der Kamera und dann verabschieden wir uns. Schöne Woche euch. Macht's gut, bis dahin. Tag, dag.